Die Erste Testfahrt startet bei Schneefall. <lacht> Wird gleich spannend. Wo fahren wir denn hin? Aufwärts auf dem Berg natürlich. Da geht es schon recht unwegsam bergauf. Bis jetzt fährt es geil. Voll. Schluckt alles weg. Er murkst wieder im Dreck rum. wieder <lacht> rum. Er ist ein großer Freund, also der Motor von höheren Drehzahlen. Ja. Dann hat er ein bisschen mehr Power, gerade in Stufe 4, das heißt Flex-Power-Mode. Okay. Das heißt, er, er wertet den Drehmoment, den du gibst, nicht mehr so hoch, sondern die Leistung. Okay, ja. ja. Also hier die Drehzahlen. Und dann das heißt, er die, dass er optimal über 80. Ja, übertreiben muss er auch nicht. Er hat dann nochmal einen Tick mehr Power, ja. genau. Oha, oha! <laughs> in down so so wir haben einen Platten, wer war's denn? Hm. Ich habe rechtzeitig Fahrrad getauscht. Also, <lacht> bei mir ist alles gut. Ja, wer filmt denn? <lacht> Bestes Wetter zum Reifenwechsel. Nass, dreckig und arschkalt. Es geht. <lacht> Also das ist mein Reifen, der wirklich nur mit Reifenheber runtergeht. Ja, es geht kaum um zu bleiben, ja. Zeig mal her die Finger. Es ja, geht. <lacht> Aber wir müssen auch mal festhalten, wer den Platten gefahren hat. Insofern einmal Kamera schwenken wird. Das stimmt gar nicht. Das ist halt einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr? Möglich. <lacht> <lacht> aber ich habe rechtzeitig erkannt, wann es Zeit war zu wechseln. Wobei es stimmt aber nicht, weil ich hatte ja schon länger den 27,5. Also ich habe ihn tatsächlich nicht gefallen, glaube ich. sind verschneit aber der reifen ist wieder drin und mit luft gefüllt genau Geht weiter, und er ne? fährt jetzt den vollen reifen bitte weiter petra kein platten mehr fahren <lacht> <lacht> ah ja. Come Also gemacht haben wir jetzt 930 Höhenmeter. Weißt du, wie Kilometer aus? 20. 20 Kilometer und ich habe noch 42 Prozent. Ich hab noch 38, bin auch viel Boost gefahren. ein bisschen weniger. <lacht> ja, also, es ist ja ziemlich kalt im Moment. Von dem her kann man nichts sagen, würde ich sagen. Haben die Akkus gut geil. gehalten. Ja. Genau. Top. Immer schön mit Vollgas. So, das war der Tag mit M1, würde ich mal sagen, oder? Ja, war geil. Nass, aber geil. <lacht> mit Reifenpanne, Reifenwechsel, aus dem Fenster gelehnt und glatten Schuhen. Bitte nicht nachmachen, ist nicht so wirklich toll. <lacht> ah. ja. Schuhwerk wäre bei mir vorbildlich gewesen. <lacht> danke auch an Manuel Sehr für den schönen Tag. Genau, Daumen war vor, super. Danke, dass da war. Perfekt. Ja dann, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch zu den Bikes oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.